Ich habe heute nochmal dargelegt, Ronald Reagan, der US-Präsident, ist mit Hilfe der Mafia ins Abgekommen. Quelle, das erste deutsche Fernsehen, die ARD, Mainstream-Medien. Nur es wird Ihnen 28 Jahre später gesagt. Ich kann Ihnen heute sagen, was wirklich bedrohlich ist. Und das sind die Biowaffen. ABC. Ja. Atom, Biologie, biologische Waffen und chemische Waffen. Und wir sind heute im Zeitalter der Biowaffen. Technisch sind diese Leute in der Lage dazu und es ist bedrohlich und sie machen es Stück für Stück. Das Zeitalter der Biowaffen hat mit Anthrax im September 2001 angefangen und wir befinden uns dort drin. Deswegen ist es wichtig, dass wir sagen Nein zum organisierten Verbrechen. Wir arbeiten nicht mehr für sie. Wir kaufen nicht mehr bei ihnen. Und die Beweise und Belege sind in dem Buch halt enthalten. 450 Seiten, zwei DVDs. Und ich bitte darum, wir brauchen Unterstützung, dass wir tatsächlich auch diese Beweise auch an die Parlamentarier geben können, dass wir das verschicken an sie, dass keiner mehr sagen kann, er hätte es nicht gewusst. Auch die Verbandschefs nicht? Ähm, von ärztlichen Verbänden, Unternehmenverbänden müssen das haben. Keiner darf mehr sagen, er hätte es nicht gewusst. Deswegen ähm, brauchen wir auch die finanziellen und organisatorischen Ressourcen, um das auszusenden. Und kommen Sie zusammen und kreieren Sie mit uns in einem freien Netzwerk den freien Bürgernachrichtendienst systematisch dazu. Ich werde Ihnen versprechen, ich werde da nicht äh, aufhören dazu, denn ich bin Vater ja? und wir haben die Verantwortung dazu. Ich bin auch Offizier, Reserveoffizier ja? und wir haben die Verantwortung dazu. Und deswegen auch wirklich alle Männer in der Welt. Wollen Sie in den Spiegel schauen ja? oder wollen Sie sich wegducken? Und das ist auch nicht gesund, das kann ich Ihnen als Arzt sagen. Seien Sie kein Untertan, kein Sklave. Seien Sie frei, friedlich, aber auch bestimmt mit Zivilcourage. Und das können wir zusammen leisten.